Köln, Rundumschlag beim Sender RTL, nachdem die Zusammenarbeit mit Deutschland sucht den Superstar, Chefjuror und das Supertalent-Jurymitglied Dieter Bohlen gekappt wurde, ist der Sender nun auf der Suche nach einer neuen und frischen Nachfolge für die beiden früheren Erfolgsformate, die zuletzt eher miese Quoten einbrachten. Beinahe wäre es dabei zu einer besonderen Reunion mit Schlagerqueen Helene Fischer gekommen. Denn mit Ex-Nationalspieler und Weltmeister Lukas Podolski beim »Supertalent« und mit Schlagerstar Florian Silbereisen bei DSDS startete RTL bereits in eine neue Besetzung. Doch auch die anderen Plätze hinter dem Jurypult sollen nicht frei bleiben. RTL soll dafür bei hochkarätigen Stars der deutschen Musik- und TV-Welt angefragt haben, und sich dabei mehrere Körbe geholt haben. Helene Fischer TV Hammer bei RTL, doch dann kommt es anders. Inzwischen wurden zumindest bereits die beiden Supertalentstühle neben Podolski wieder besetzt. Der Fußballstar darf zusammen mit Moderatorin und Musicaldarstellerin Chantal Jansen und Ex-GNTM-Juror und Modedesigner Michael Michalski nach neuen Talenten suchen. Diese Entscheidung kam bei den Fans allerdings weniger gut an. Sie glauben nicht daran dass die beiden Jury-Ikone Dieter Bohlen das Wasser reichen können. Möglicherweise hängt dieser Schritt des Senders jedoch auch damit zusammen, dass er mit Anfragen bei prominenteren und offenbar beliebteren Stars keine Chance hatte. Laut Informationen von Bild.de sollte nämlich auch Schlagerliebling Helene Fischer als DSDS-Jurorin verpflichtet werden. Das wäre sicherlich nicht nur für ihre Fans eine Sensation gewesen. Müssen sie doch schon seit längerem auf Auftritte und Lebenszeichen der 36-Jährigen verzichten. Zudem hätte Helene dann erneut mit Ex-Freund Florian Silbereisen zusammengearbeitet. Doch lehnte die Schlagerqueen das TV-Angebot angeblich ab. Damit war sie jedoch nicht die einzige. Helene Fischer für DSDS angefragt, sie erteilt RTL einen Korb. Wie das Nachrichtenmagazin weiter berichtete. Sollen auch Musiker Herbert Grönemeyer zu DSDS Nein gesagt haben. Schauspielerin Veronika Ferris, die sich 2020 unter der Bienenmaske von The Masked Singer beim Konkurrenzsender Pro7 versteckte, soll für »Das Supertalent« angefragt worden sein. Doch auch von ihrer Seite erfolgte angeblich eine Absage. Während RTL also immer noch auf der Suche nach einem passenden Juryteam für Florian Silbereisen ist. Plant Helene Fischer offenbar wenigstens noch in diesem Jahr ihr großes Musikkommeback. Ein Trostpflaster zumindest für ihre Fans. J.B.R.